So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mache ich die FAQ-Auflösung. Wir haben es mittlerweile 3 Uhr morgens, beziehungsweise wir haben es jetzt 3 Uhr morgens. Ich bin vor einer halben Stunde ungefähr aufgestanden, damit ich das Video noch vor, vor der Arbeit fertig machen kann. Die erste Frage von Wilder Tiger ist, wo würdest du gerne hinfliegen, wenn du kostenlos überall hinfliegen kannst? Ja, ich würde kostenlos, also wenn ich kostenlos überall hinfliegen könnte, würde ich eigentlich die ganze Welt bereisen wollen. Also es gibt eigentlich so viel Sehenswertes auf der Welt, was man irgendwie noch nicht gesehen hat. Und äh, ja, also ich würde, wie gesagt, überall hinfliegen. Ähm, ihr könnt auch gerne unter dieses Video mal reinschreiben, wo ihr gerne hinfliegen würdet. Würde mich auch mal interessieren. So, wir kommen einfach mal direkt zu der zweiten Frage. Und zwar ist die zweite Frage von Julia Weiss. Ähm, kannst du mal Trolling machen? Ähm, ich kann gerne mal Trolling-Videos machen, ähm, da muss ich mich aber vorher ein bisschen vorbereiten, denn ich kann ja nicht irgendwie so Fake-Trolling oder so ein Scheiß machen. Äh, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Wenn, dann muss ich ja irgendwie jemanden finden, so irgendwie, den ich wirklich richtig verarschen kann. Ähm, das wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Ähm, die zweite Frage von Julia Weiss. Julia hat ein paar mehr Fragen gestellt. Das habe ich schon in, unter den Kommentaren äh, gelesen. Was ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie ist momentan... Ähm The Walking Dead. Viele kennen es vielleicht, manche kennen es nicht, weil sie es nicht gucken dürfen. Das ist eine Serie, die ähm, ab 18 ist. Aber ähm, ja, irgendwie gefällt mir diese, diese ganze Staffel. Ich habe mir Staffel 1 bis 7 komplett angeguckt. Ähm, ich hoffe auch bald, dass Staffel 8 rauskommt. Ähm, ja, das ist bis jetzt oder ist momentan meine Lieblingsserie. So. Die nächste Frage ist von Quellmann und zwar fragt er, was ist dein Lieblingsserver auf Minecraft, also in Minecraft natürlich, er schreibt aber auf Minecraft. Äh, mein Lieblingsserver ist minesup.net, äh, viele wissen es auch schon, da ich ja äh, die meisten Videos auch auf dem Server bringe, da ich, ich, also ich finde echt, der Server hat Potenzial und ich finde, es ist auch einer der besten Server, ich finde, der ist sogar besser noch als Gomme. So. Die nächste Nachricht ist schon wieder von Julia. Weiß, was ist dein Lieblingswesen in Minecraft? Mein Lieblingswesen in Minecraft ist eigentlich ähm, die Kuh. <lacht> also ich finde die Kuh ist mein Lieblingswesen in Minecraft. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so, wie es ist. Ja, so die nächste Frage wieder von Julia. Also Julia, wie gesagt, ne Props an dich für die ganzen Fragen. Ähm, magst du Meinsucht? Ja, ich mag Meinsucht. Bester Server EU, <lacht> auf jeden Fall. So, wieder Quellmann. So, ähm, was ist dein Lieblingstier? Also mein Lieblingstier in echt ist ein Tiger ähm, oder auch Löwen. Also allgemein so Raubtierkatzen sind eigentlich schon meine Lieblingstiere, auch Panther und sowas. Die sind schon echt fresh, die Tiere auf jeden Fall. Ähm, ja, so. Die nächste Frage ist wieder von Julia. Scheiße, Alter. So, warst du der erste Like? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich bin natürlich immer der, der äh, die Videos zuerst liked, ne? Damit ihr Bescheid wisst, ne? Alter, krass. Ich glaube, ich bin jetzt der erste Like, oder? Alter, ich bin der erste Like, scheiße. Oh Gott, ey. <lacht> Spaß. Joke am Rande. Nee, ähm, bin ich nicht. So, ähm. Was hättest du gemacht, wenn YouTube nicht mehr, wenn es YouTube nicht mehr geben würde? Dann ähm, wäre es ganz einfach gewesen, ich wäre einfach auf Twitch gewechselt oder auf äh, andere Plattformen wie Me oder sonstige Plattformen, wo man halt Livestream oder Videos hochladen könnte. Kann man jetzt ja auf Twitch auch, da kann man jetzt ja auch Videos hochladen, so. Ähm, ja, wenn es YouTube nicht geben würde, würde ich da halt hingehen und ähm, was machst du nach YouTube? Das ist eine ganz interessante Frage. Und zwar, ähm, YouTube ist für mich ja nicht Arbeit, YouTube ist für mich einfach ein Hobby oder auch was, was ich gerne in meiner Freizeit mache. Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie, ähm, also wenn es natürlich irgendwann so kommen sollte, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, ähm, würde ich es natürlich nicht ablehnen. Ähm, aber ich möchte eigentlich mit YouTube so gesagt kein äh, Geld oder meinen Unterhalt nicht bestreiten, ich möchte lieber normal arbeiten. Ähm, deswegen, ich arbeite jetzt ja auch. Und ähm, ja, ich möchte halt meinen Lebensunterhalt erstmal nicht mit YouTube bestreiten. Vielleicht kann man da irgendwann mal zwischendurch noch was machen, wenn sich da was ergibt oder so. Aber eigentlich normale Arbeit ist besser. <lacht> ist auf jeden Fall sicherer. So, was ist dein Ziel auf YouTube mit Abonnenten? Ähm, das kommt auch wieder in das Thema mit rein. Ähm, mit YouTube ist aus Fun. Ich habe gar kein Ziel. In Abonnenten, also wenn, wenn ich jetzt 100.000 Abonnenten hätte oder so, wäre das schon mega fresh irgendwie so auf eine Weise, ähm, aber mich würde das auch nicht stören, wenn ich jetzt irgendwie bei 1.500 oder 2.000 oder so wäre, äh, also ich bin ja bei 1.412 oder 1.411, ich weiß es gerade nicht. Hm. Aber wie gesagt, ich habe kein wirkliches Ziel auf YouTube, was ich erreichen möchte. Es wäre aber immer geil, wenn man natürlich so einen kleinen Meilenstein erreicht. Ähm, das ist immer was Tolles, aber es ist halt wie gesagt nur ähm, aus Fun, was ich mache. So, die nächste Frage von Leo HD-Badwars. Wie heißt du in Real Life? Ähm, das kann man ganz leicht ableiten und zwar mein Kanal heißt Leonard Says. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass ich theoretisch in real life Lennart heißen könnte. Muss aber nicht so sein. <lacht> ja, gut. Okay. NXT Yulux hat die nächste Frage gestellt. Und zwar: Wie alt bist du? Ich bin momentan 17 Jahre alt. Ich werde am 20. März 2018 18. So. Ist auch ganz einfach zu merken. 2000er Baujahr. Also ist. Jedes Jahr, ne, wisse Bescheid. So, ähm, das waren bis jetzt auch so die Fragen, die ich ähm, eingeblendet habe. Für die anderen habe ich leider keine Einblendung mehr geschafft, ähm, weil es ein bisschen schwierig ist, diese ganzen Dinger ähm, auszuschneiden. Und ähm, ich lese natürlich aber die anderen Kommentare auch noch so weit es geht vor. Und ja. Also, da haben wir dann das nächste Kommentar ist von <lacht> Leute, dieser Name, Alter. Ich komme immer noch nicht auf diesen Namen klar, Leute. <lacht> okay. Das nächste Kommentar ist von Exo hat eine Haarring in der Hose. Du sitzt unter einem Apfelbaum, ja? ja. Sitz, 17 Äpfel sind auf dem Baum. Mhm. Du holst dir einen runter. Wie, wie viele Äpfel sind noch auf dem Baum? <lacht> Bin. Bist du dir sicher? Ja? Rechne nochmal nach. Alter. 16. Na. So wenig? Ich, ich verarmt. Boah. <lacht> <Cool. lacht> Meine Frage, willst du mit YouTube Geld verdienen und was ist dein Ziel in 2018? Wie gesagt, ähm, Exo hat eine Haarring in der Hose. Ähm, ich habe kein Ziel auf YouTube. Und ähm, ich möchte eigentlich auch nicht wirklich Geld damit verdienen. Ähm, es wäre natürlich geil, wenn man sich so nebenbei immer so ein bisschen was verdienen könnte. Das ist natürlich schön. Aber ich habe jetzt kein richtiges Ziel oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, genau. Das nächste ist von Dana Faker. Hast du Spaß an YouTube? Ja, ich habe auf jeden Fall Spaß an YouTube. Und ähm, dann hat er noch darunter geschrieben, warum machst du überhaupt YouTube? Ich mache YouTube einfach so just for fun, weil ich äh, früher mir überlegt habe, ja komm, ich will gerne meine Games oder äh, Sachen mit Freunden teilen oder mit Leuten teilen und äh, auch gemeinsam mit, mit etwas mehr Leuten so zusammenzocken. zocken. möchte mir halt einen großen Kreis aufbauen mit Leuten, mit denen man halt zusammen spielen kann und äh, auch reden kann und sowas halt alles. Genau, und dann hat er noch geschrieben: PS, ich feiere deine Videos mega und ich finde, du bist echt der beste YouTuber, hast Potenzial. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an dich raus. Und äh, die nächste Frage ist von Nützliches Bam. Ähm, Props an dich. Was hättest du gemacht, wenn du den Playbutton bekommen hättest? Mm, meiner Meinung nach, den Playbutton kriegt man glaube ich ab ne ab ja, 20.000 oder so. Oder ab 100, kriegt man erst ab 100.000 ein? Ich glaube, man kriegt erst ab 100.000 ein, oder? Bin ich mir gerade echt nicht sicher. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ich so eine Auszeichnung, das ist ja schon eine Auszeichnung sozusagen, bekommen würde. Ist aber jetzt nicht notwendig. Also ich würde mich darüber freuen, aber das wäre es dann auch. Und das wären eigentlich auch schon alle Kommentare gewesen. Ihr habt auf jeden Fall 42 Kommentare geschrieben. Das feiere ich mega auf jeden Fall. Danke für den Support. 25 Likes und nur 2 Dislikes. Richtig cool. Ähm, ich feiere das auf jeden Fall richtig krass, dass ihr mir immer einfach das 15-fache oder so gibt an Likes und äh, irgendwie nur so 1-2 Dislikes. Ist immer richtig cool, dass ihr ähm, ja, so, so krass die Likes raushaut. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf dieses Like vielleicht die 20 oder 25 Likes schaffen. Hm, genau, das war es auf jeden Fall dann von diesem kleinen Review-Video. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.